Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Präsentation und Spiel Nature Worldly. Ja, also unsere Problem- und Fragestellung, die wir uns gestellt haben, war ähm, ein Spiel für jüngere Generationen und halt auch ein Lernen und Spaß haben, dass das das möglich macht. Genau, das Endprodukt ist ein äh, Spiel, man kann der Umwelt helfen und bekommt dafür Coins und die Motivation dabei ist, dass man sich mit Coins neue Skins kaufen kann. Das Ganze ist mit C-Sharp gemacht und der passenden Game-Engine dazu Unity. Und dann kommen wir direkt auch zur Live-Demo. So, also wenn man das Spiel startet, dann ist man erstmal in den Credits, da kann man dann rausgehen. Und das ist der äh, Titelscreen. Hier hat man dann noch die äh, Charakterauswahl ähm, mit den verschiedenen Alpakas, die man nehmen kann. Und hier hat man dann zum Beispiel den äh, Rainbow-Alpaka, den kann man dann auswählen. Hier in das, ähm, auf den Startbutton klicken und dann zum Beispiel hier in die Parkwelt gehen. In der Parkwelt kann man dann hier so steuern. Und dann äh, hier zum Beispiel die Zange einsammeln und hier spawnt dann immer Müll und den kann man dann aufsammeln und bekommt dafür Punkte. <lacht> genau, zum Beispiel die, die Zigarre kann man dann einsammeln und äh, hat dann einen Punkt mehr. Dann gibt es noch ein zweites Level, nämlich das Hauslevel. Ja, also in der House-Level kann man so herumlaufen und es gibt verschiedene Objekte, wo man anklicken kann. Zum Beispiel bei dem Kühlschrank und da kommen halt Memes. <lacht> <lacht> ja, ähm, da hätten wir noch oben drüber McDonalds, dass das so dieses Nein ist. Ähm, und man kann so herumlaufen, zum Beispiel beim Auto. Ja, das hat sich jetzt leider nicht so ganz geschnitten, aber ähm, ja. Und man kann dann so herumlaufen und verschiedene so Sachen machen im Haus. Also hier gibt es dann noch so eine Einkaufstasche, wo, ja. Ähm, und bei den Memes, das hilft halt auch so ein bisschen so für die Umwelt, dass halt... Ähm, ja, so Sachen, die man machen kann, um die Umwelt zu sparen, so, ja. Oh. <lacht> ja äh, Manche Memes haben sich jetzt leider nicht so gut geschnitten, aber, ja. Genau, wir hatten das auf eine andere Bildschirmgröße äh, abgestimmt, ähm, aber wir wollten auch nochmal äh, Danke sagen, nämlich an unsere, äh, für eure Aufmerksamkeit und ja, und auch danke an unsere Mentorin Lea, die uns geholfen hat und auch an alle anderen Helfenden. Das ähm, <lacht> ja, also äh, was wir dann auch gelernt haben, äh, mit Git zu arbeiten und dass man sinnvolle Commit Messages nehmen soll. Äh, ich habe dann auch noch mal gelernt, wie man mit Unity und C-Sharp programmiert und die Pixelgrafik dafür zu erstellen. Und ich habe äh, auch mal die Erfahrung gemacht, ein größeres Spiel mit in einer größeren Gruppe gemeinsam zu programmieren. Stop.